Fand ich fand sp spontan zwei ein. Das eine ist, äh, das ist ziemlich, ich glaube, so habe mich noch kennengelernt in der ersten Stunde im Unterricht. Das, äh, er kam irgendwie rein und wir waren viel zu unaufmerksam wieder mal. Und äh, dann stand er da und er kam sich einen sich Herzanfall. Also er fiel zu Boden er zuckte, und zuckte. das ist jetzt los? Der Herr am Boden. Und da äh, stand er auf: Okay, jetzt habe ich eure Aufmerksamkeit wieder. Und dann wieder unterrichtet. Hat er sich uns vorgestellt. Das war mir schon mal sympathisch gemacht. Und also dann die größte Geschichte in meine, äh, meine Facharbeit, finden gemacht. Und das ja auch, ich auch. Ich ich auch. auch Ja, ich ich auch. Auch. Ich auch ein Ich auch. Und er hat mir eine doppelte Packung verpasst, weil ich sollte nur die Geschichte und über das Buch was machen. Also Eins mhm. allein hätte schon gereicht. Nein, ich beides Da habe ich irgendwie auch ordentlich recherchiert, habe mir ein bisschen geholfen, kam aber zu bestimmten Punkt. Und ähm, dann meinte er: Ja, weißt du was, ähm, ich kenne einen Experten, den Adolf Kappel, da gehst du mal hin und äh, machst mit ihm ein Interview dann haben wir die Adresse genannt und dann wird ich die angemacht und ähm, Termin vereinbart und die erlitten und ich mache mir natürlich als Bürger auf. <lacht>